Der gentechnikfreie Tierladen. Heute sind wir in einen Tierladen gefahren. Da war gentechnikfrei und wir haben uns die Tiere angesehen. Ein Goldfisch, der echt golden war und nachts leuchtet, allerdings grün. Der Tierladenbesitzer sagt, er gebe ein schönes Nachtlicht ab. Aber ich war skeptisch. Eine Optik-Artdogge, wie der Tobias sie hat. Und einen neongelben Oktopus aber der war langweilig. Der Rest der Tiere war wirklich konventionell. Der Tierladenbesitzer sagt, das liegt daran, dass er nur gentechnikfreie Tiere anbietet. Also, bei denen die Gene so geändert worden sind, dass von den Werkzeugen, mit denen man das gemacht hat, im Erbgut nichts mehr enthalten ist, sondern nur noch die Gene selbst. Und dass das bei jedem Tier, danach zu weisen, so teuer ist, dass sich eigentlich gar nicht mehr lohnt. Die Mama wollte dann woanders hin. Also sind wir ins Schwimmbad. Aber eines Tages da will ich auch ein schönes Tier.